So, und das ist Schäferhund Mischling Lucky. Lucky ist etwa zwei Jahre alt, äh, wartet hier im Dresdner Tierheim auf eine neue Familie. Ähm, er wurde schon zweimal an den Hüften operiert. Das ist im Moment okay. Also, er kann ganz normal spazieren gehen, er kann troben. sollte jetzt nicht unbedingt am Fahrrad mitlaufen. Wir suchen eine Familie, die sich um ihn kümmert, die ihn noch ein bisschen erzieht und die ihn lieb hat, weil er äh, will nämlich immer gefallen. Lucky will es immer schön machen. Also, Schäferhund Mischling Lucky wartet auf eine neue Familie.